Ja, hi und willkommen. Mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Asperia, die definitiv edition. Wir starten mal direkt mit Skit und so sind wir hier. Sie <lacht> freut ja, okay. Wenn ich es nicht vergessen habe, dann sollte ich die ganzen Skills, Cutscenes und Quests im letzten Part dran haben und ja, alle also sollten wieder auf dem. Ja, auf dem letzten stand sein und ja ich habe ein bisschen geld hier umgedreht sag ich mal weil ich habe ein paar sachen verkauft ich habe von voll vielen sachen jetzt nur noch 20 oder so ich musste voll weit runter gehen und ja ich habe mehr oder weniger ich wollte eigentlich nicht rausgehen weil ich habe alle rüstungen und ja waffen hatte ich schon hier und ja ich habe noch hier und da einige sachen hergestellt damit wir versorgt sind für eine weile und ja wir sind gut vorbereitet. Wir können jetzt weitermachen und ja, wir gehen jetzt mal hier rein. Weil wir müssen noch einen Brief abliefern. Aber ich habe so das Gefühl, da wir hier in ein Kolosseum sind, dass irgendwann alles hier ein paar Kämpfe ausharren wird. Hi. Ganz äh. mitten in der Nacht anmelden. Was sagt denn für einen Empfang? Auch nachts, ja, weil also, warum nehme ich nicht so in der stadt bei? Aber ich mag es nicht, wenn es irgendwie so lehnen gibt oder irgendwie so was. Und ja, es wird dann immer gesagt, hey, ihr könnt noch nicht hier rein. Es wird noch vorbereitet. das ist bei Pokémon glaube ich immer so. Hier ist das private Thema von also ja. Entschuldigung, <lacht> <lacht> ich muss mal das dann Lauter machen, glaube ich. <lacht> 約束ドン シュグシュンゴロメリウス様は新月の晩に so dann dreht sie sofort durch zum Rat. so ja, zur Wüste genau. Felon ah ja, jetzt kommt wieder alles zurück hat die Gruppe verlassen. Ich habe gerade einen Bogen für dich hergestellt. Jetzt mich eigentlich die -Teilnehmer, Lass mich raten. Wir müssen ja kämpfen. Wir sind Zeit tot zu schlagen oder irgendwie so was. Irgendwann wird darauf hinführen, dass wir irgendwie ins Kolosseum kämpfen müssen. Ich weiß doch eher, wie das mein Test aufspielen geht. Ich hab's drauf. Okay. Information. Da wollte ich mit allen Leuten reden. Wo ist da Sand? Ich hasse Sand. Er hat die Melichloreana so manipulieren können. Und konnte aus dem nichts sand herstellen <lacht> wenn du von hier bist du neuer inwendung geht es auf eine höhe und scheide bergkette ok berg wüste die rein verbindung hier wir müssen zur gaststätte Warte mal die gaststätte war da sie haben nach den Ursprung Okay, da hat sich nichts geändert. Du. Ja, du sagst wieder, ja. ja. ein Monster. Hallo, Patty. Schließt sich unserer Gruppe wieder an. Ja, dann fuck sie doch. Ne? ちょっとあんた。あの、その Pirat gekleidet ist。 孫いや、450 ガルト うちは <laughs> で では… Oh, Schließt uns an? Haben wir sie sicher? Mal, jeder scheint irgendwie Magd. zu zu Normalerweise Was soll das? Was soll person irgendwie also war normalerweise immer eine Person, die irgendwie bei nicht vor tausenden von Jahren oder so gelebt hat. Aus also ein Test der Serie, weil da haben wir genau gesehen. So, Ich hätte ehrlich gesagt lieber Patty als Raven in meinem Team, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Das ist は äh, schon wieder toll. Nah. Die ist nicht mehr hier. Ist irgendwas neues? Nein. Okay, dann gehen wir zurück. Unserem unsichtbaren Motorrad. Check it out. I'm riding on my invisible bicycle. ist eine kopflose Statue. Ja. Krass. seine eine Anlehnung an diese eine Statue, die ist, die David irgendwie gezeich äh, gezeichnet, äh, David irgendwie gemacht hat, war doch, oder? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Kunst nicht aus, Picasso. Wart. So, aber jetzt müssen wir jetzt in der Gaststätte übernachten oder was? ich nicht da ich so viel geld hab. ja okay dann natürlich gerade nein ich hab 581 galt also ich nehme an wird umsonst sein weil sonst könnte ich mich hier ja irgendwie weiß ich nicht hier einsperren weil ich kann nicht zur weltkarte zurück ne wenn sagen wir mal, ich will alles verkaufen und alles wieder kaufen und Geld verlieren, dann ja, so war man bedenken. Jo. Gut, dann mal schauen was jetzt passiert. Raven hat sich der Gruppe angeschlossen. Und da ist es teil. Nimmst unser Schiff und fährt davon? Ja, ich bin nicht so Ich Tatsächlich sind so viele Ratten in der Welt, nicht Ich es dir gesagt. Ich Ich Ich Ich Ich der habe das ja, Ich habe Zitat <lacht> Ende. Ende. Was? Ich habe die Gilde gesetzt. Ano. Ano. Kondo, Karo, rühmt mich, nicht mehr Ore, Halt, antwort das, das sein soll hier in der Mitte vom Logo und Stern auf dem Cover? Ich nehme mal an, ne? So, hallo. Hm, hm. Na, ist ein bisschen mehr los diesmal. Nein. Ja schon wieder? Nicht am Kolosseum teilnehmen. Muss man jetzt überhaupt machen? jetzt wollen ich warten, bis hier Neumond ist. Hey, da oben ist schon wieder. Wozu stehst du an da? 申し訳ない。今我があるじは客人には die beiden miteinander so, dass er so lange Haare Und so lange <lacht> Haare. Ist bestimmt nicht wichtig für ihn. Erstlich im Verlauf der Story. Du das nicht. Und so bleiben selbst kommt Kampf mit Monstern. Okay. Ich nehme an, wir mussten den Typen begegnen oder war das irgendwie verpassbar? er scheint immer irgendwie an Orten zu sein, die wir gerade so verpassen, irgendwie letztes Mal hier diese eine Stadt, wo die Brücke kaputt gegangen ist, ich sogar gestolpert. Was ist mit dir los? Das ist gleich da vorne. Was ist los mit dir? Oh Gott, ich gehe mal weg, bevor ich mir auch noch einfange. So, ich nehme an, wir müssen zur Wüste. Dann ne? wir haben wir ja nichts anderes zu tun. Also, ja. Es gerade mein Team überhaupt okay, wenn wir mal mit Judith Au. Ah, pust ah, was ich tue, da feinde mit zu nehmen. Hast du hast die Statue denn kein Kopf, als jemand den Scherz haben gestohlen. Ja, so wie in Dings Simpsons oder was von der Gilde der die Frau namens Bild ist. Ich sag schon wieder das gleiche, ne? Ja. Ja, ich glaub, ja, schon, ne, ne? Ja, danke. <lacht> oh, na, du schon wieder. auf das Gefahr sein, alten Freu? Keiner glaubst du aber ich habe es gesehen. Ich habe es mit einigen Augen deutlich gesehen. Wir sind ein Monster, ein Monster. Okay. 何言ってん das mir irgendjemand sieht, wie die beiden kämpfen können. Jetzt nehme ich mal ein Kostümteil. <lacht> Wir müssen mal Werbung machen. Ah, <lacht> <lacht> <lacht> 内容にもよるな。なんだ、お願いっ 欲張る na gut. Was ist mit dir los? Komm schon, du ja nicht die unfehlbare Vorhersage von Itoken, dem Meister, Meister-Tippgeber Hören noch weitere Tipps hast du ganz groß gewinnen. Das schwöre ich dir. Wenn auch sein, ne? hm. Hey du, Boom. Aber ich kann sagen, wir sind kurz in der Nähe und die kämpfen sich. Die sich auf der Straße. Ja, man, ich kann immer noch nicht die Dinge verlassen. Die Stadt, ne? hey. ihr seht wichtig aus. Hey, seid ihr nicht die beiden? Das heißt, dass gestern zwei weitere Menschen spurlos verschwunden sind. Bei Ruf der Gilde als Bucher sollten es die Leute besser wissen. Aber die Touristen sind eben ahnungslos. Steckt die gilde mit den Informanten denn nicht unter einer Ecke? Decke? Nato wurde auf so etwas nicht hineinfallen. Wo bringen die Leute in die Spur, des verschwinden? man weiß das schon? Auf jeden Fall kehrt nie jemand zurück. Ich habe heute nach verschwindet niemand. Hm, das sieht doch verdächtig aus. Na los, mach schon. Ja, du bist auch so aufgeregt wie ich. was du einen Nebetracht? Sieht das kurz hier wirklich riesig aus. Na, ich kann sogar raus. Geil. Hm. Ah, müssen wir ja nicht... Ist nur gut zu wissen. Also nehme ich mal mein, wir müssen irgendwann hier rausgehen und machen, ne? Und die beiden sind verschwunden. Mysteriös. Magie, Magie, keine Ahnung, so ein die Statue von Nike Sammon Trake, Nike von Sammon Trake, so als Siegesgöttin für die Arena errichtet, und sie hatte keinen Kopf. Die sieht so aus, ja. Stimmt einige Götter ohne Köpfe. Da wo ist der Typ? Was willst du? Sollen wir irgendjemanden umbringen? Das tauscht sie nämlich so an. Da Fahrtwindermeister zeigt mir. So doch noch mal irgendwo hingebracht. I'm not sure if a <laughs> <The plot thickens. laughs> すごく ich muss kurz was trinken. Entschuldigung, es ist übelst warm hier drin. Das ist ja nicht halt irgendwie da, gerade draußen. Sind Taikaide, Kaczynski! Bereus, ne? Küße, Kinste, Rundes! Totem, wie können wir so müssen war in der Arena kämpfen. Nein. So. Okay. Okay. 旧モールとリーバイアサンの爪は繋がっ oh ja, okay. englisch gesprochen hat. Wow. 本当ん。じゃあ。 da rega, der ruft. Ist Juri, oder? Also ja, oder? gut. <lacht> Oder あ。う。あ。 kein Ding. Ich würde gerne noch mal speichern also, weil weiß ich nicht. Solo Kämpfe, hm. Ich einen sehr schlechten Track Record. So, wenn man an die ersten Kämpfe zurück zurückdenkt. Okay, erstmal sollte ich vielleicht gucken, wie Yuria ja alles ausgerüstet aussieht. Will ich mehr P-Verteidigung, ich glaube ja, aber dann schwerer Treffer ist eigentlich nicht schlecht. Abwehrrückruf. das klingt eigentlich nicht schlecht. Hast du auch Dings hier extra hoch, ja? Wird. Ich mal sagen, das ist eigentlich nicht schlecht, ne? juri ist jetzt nicht nicht ein schwerte steuerner Charakter. Ja, Hauptcharakter ist halt also ja wird schon gehen. Und nur zu alle Fälle. Ich weiß ja nicht, wie viele der Kämpfe kommen, aber lass mal gucken, ob ich hier kochen kann. also ja, sie ist nicht mehr da. Äh, irgendwann P-Verteidigung oder so. Ja, das hier. Und. Ja, ich hoffe ja kommt nur ein kampf dann wäre ja nicht schlecht aber ich nehme an da kommen wir ganz ganz viele kämpfe hintereinander äh, anmelden so. Diese Stimme. Du hast dich von allen getrennt. Er ja, klingt so komisch, ey. der ehrlichen Besitztümer. All weg. 第 Runden, 回 Okay, geht. wir gegen Monster kämpfen. Random Typ. Ja, komm mal her. Immer ganz kurz gucken. Ich möchte doch zum Schwert hier wechseln. Freude. Nee. Hey, das mal. komm mal her. Tierklinge. Oh. ich richtig analysieren. Einmal kurz. Oh. Ah. Ich mal wieder ein paar Attacken ihm einsetzen. Warum geht denn das nicht? Jetzt war hintereinander einsetzen, ey. Ja schon tot. Oh. War kein Problem, ey. Muss schon mal zu Essen herstellen. 戦地獄 Richtig gut inszeniert. Oh, du hast ein bisschen mehr. Komm her. Ich habe mehr Schaden bekommen als ich erlitten habe. Du hast geblockt. Sogar durch ein bist du gerade durch einen Konter gestorben von mir? Na no, komm schon. habe ich muss mich heilen im Kampf. 年の剣勝鬼受け止めよう。対し Dann legen wir mal los, ne? war ja, vernünftig. Boom. Komm her. Boah, das jetzt geil gewesen, wenn der nicht kaube irgendwie. Lange der braucht, um aufzustehen, aber ja beinahe noch mal kommt normal und weg bis ja schon wieder misserfolg Gibt es doch nicht eine Waffe bekommen. In Spiel. Ich dachte nur drei Runden. What? Okay, da könnte ein bisschen schwieriger werden, glaube ich. Okay. Ich glaube, ich will nicht mal ein bisschen heilen. So, Mito-Ban. Nein, nein, nein, nein. 55.000. Ah. <lacht> Jetzt da, auch damit. Weil er macht mich natürlich fertig ist, klar. <lacht> Bisschen doof, wenn wir ich mit einer Axt rumlaufen, der mit einem Schwert, aber... dann habe ich so das Gefühl, ich muss nicht gewinnen, also... Boah, lass mich auch mal erwarten Aber ich Spinne. 大英雄 schon wieder dieser? Irre? <lacht> Ich bin noch ein bisschen der Ich bin <lacht> das habe ich gar nicht bemerkt Ich これはもう大会の mit juli als mitglied okay warum nicht könnte wahrscheinlich sehr nervig sein in der kampf hat so und um könnte vielleicht nützlich sein überhaupt ja was soll's Einfach los. Schaffen wir schon. Oh Gott. Das also ist auch wirklich jeder Schaden jetzt zurückgeworfen. Wird jetzt richtig geil. Sagt irgendwas, aber ich kann es nicht verstehen, weil es japanisch ist. Halt, wir machen den Fall fertig. Gerade wir machen den Fall fertig, ich bin noch gar nicht so überlevelt. Ich Level ist der 30. Ja, okay, zwei Level, aber. konnte gar nicht zum angriff ich sollte ich auf juri spielen das ist wahrscheinlich deswegen da ja, ist er halb mich bitte bist du mich am heilen oh, naja. Ja, natürlich ist jetzt auch im überleben das ist klar Ich habe mein Überleben mit mehr oder weniger verschwendet. Oh, ja, Hier waren schon alle TP-Verballerteste. Ich hau dich mal ein bisschen kaputt, weil ich TP brauche. Wir machen den voll fällig. Ich habe schon die Hälfte seiner AP hier weg. Weg. Ich habe gerade ja 2 gedrückt. 666. Oh ja. Oh gott, oh gott! Oh Gott! Oh Gott! Danke. Ist trotzdem nicht reicht. War ich so gut gerade noch? Aber perfektes Timing. nicht auf mich, Mann. Ich nur ich hier, der geheilt werden muss. Warum setzt du ein Dings ein? Äh, äh, äh. Aber ja. <lacht> Vielleicht habe ich gleich meine auch vielleicht meine Ausrüstung ein bisschen. Oh Gott, bin gelähmt. Das glaube ich. Ne jetzt sind gleich alle am Sterben. Oh gott. Oh gott Aua, oh, uh. der in der luft die die ein oh, ein? läuft direkt Ja, ja, ja, sehr gut dadurch getroffen werden. Er <lacht> ja, ist über ein bisschen gefährlicher als ich. Ich sorge für. <lacht> Komm her. Aua. Oh, das noch ein paar kratzer Danke. Okay. Pff, so gewinne ich am Boden. Okay, das war nicht so einfach am Ende, aber auch nicht so schwer, finde ich. Gut, habe schon mal schwere Kämpfe gegen ihn gehabt. Vielleicht bin ich nicht zu gut vorbereitet. Da kann vielleicht sein. <lacht> What? on a The Ja, nicht erst das Ding kaputt machen, erst die Monster. hat okay, Flynn ist gar nicht in unserem Team. Warum nicht? Das macht überhaupt keinen Sinn. da ähm. no, ich habe keine. So, ähm. Na. ich habe gerade irgendwas bekommen, ein Würfel oder so. Ne, muss mal kurz sehen, was das neu ist. Glaube ich hier, ne? Wenn ich jetzt, ich kann noch hier nachgucken. schnitz aus dem Tierfossil-Ölfall dienten Rang um zehn Prozent. Okay. Ich habe ein neues Schwert bekommen. Ja, da habe ich doch vor schon bekommen, genau. Äh nee, ja, ich schon. Boah. Oder? Ja. Okay, äh, ja, komm. Hi. Das Monster platt hauen. Wirbel. Boah, wat? Wie vergiftet. morgen no. na, jetzt auch Na, erstmal die analysieren. No. Man kann ja im Album nachgucken, wo man Gegenstände herbekommt. bekommt ne? Kann man die nur, kann man das irgendwie nur nachgucken, wenn man Alter, wenn man die auch analysiert hat, oder wenn die trotzdem angezeigt? Ja, ein guter nebeneffekt so vom, von den magischen Linsen. Oh, ich bin schon wieder vergiftet oh, erlernt oh. Ah, von estelle ja ich dachte aber rita Halt alle freunde von physischen und mentalen den an oh, mit der axt das sieht er ja anders aus gerade ich, ich habe keine tv durch die ganze zeit Angriffe einzusetzen. setzen ja, leben mann Boom. Den gesehen, no, ich brauche irgendwas TP brauche ich gerade. Noch mehr Monster. Ach komm mal her. Alter, wie viel Schaden bekomme ich ja Ja. ist Angriff. Ah, kann ich jetzt nicht sehen. KTP. komm her. Nein. Komm her. Nein. Ich habe noch zwei gedrückt, Mann. Warum muss es immer so ein kurzes Fenster sein? Woll daneben, Raven. Schon wieder. Was? Was? Warum hast du die Kiste gerade mit... Was? Was? Okay, Teicho das abgehauen. Das ich jetzt nicht. Seid ihr immer noch hier. Wir haben noch nicht mal andere Sachen. aber ich kann den party irgendwo beenden in der nähe speichern und so ich nehme an die action geht hier weiter na ne? no. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so Ich nicht so nicht bin ich nicht durch Zufall an diesem Schiff vorbeigefahren。一体 musste ich? シナ魔術があの箱の 天才 Gut, lasst mich mal hier übernachten. Ich kann ja nicht übernachten müssen. mich auf den Abend nehmen, Na gut, dann speichere ich hier in der nächsten Folge. Verfolgen wir diesen Typen und uns unsere Kiste zurück und unseren Hund. Ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und dann lasst ein Like, ein ab und kommentar. Das wäre sehr lieb für euch. Und ciao, ciao.